Vorlauf, Vorlauf, Test, Test. Hallo, hallo und willkommen zu diesem neuen Video zu Kapitel 7 der Reihe EZL Words von Microsoft EZL im Rahmen des Wahlfaches, in dem wir unter anderem mit dem Lehrmittel Herd vom Herdverlag arbeiten. Das Kapitel 7, das wir nur kurz anschauen werden, weil es hier nur etwas gibt, von dem ich glaube, dass es neu ist für dich und auch wichtig für die Prüfung. Plus ich möchte dir ein, zwei kleine Tipps auf den Weg geben, die sich einfach sehr, sehr nützlich im Alltag in der Arbeit mit Word herausgestellt haben. Ähm, kleine Änderung, falls du Kapitel 8 schon angeschaut hast, ist es nichts Neues, aber ähm, ich äh, lese das Lehrmittel durch. Das habe ich früher schon gemacht, um jeweils meinen Leitfaden zu erstellen, der ja bei Kapitel 8 endet. Den werde ich auch nicht weiterführen, äh, stattdessen eben das Kapitel durchlesen und eben neu auch so äh, die wichtigsten Stichworte gelb markieren, ähm, sodass du siehst, äh, was wichtig ist, wovon ich gerade spreche. Gut, also lassen wir los. Ähm, die erste Seite hier, die Seite 65, da gibt es nicht viel zu sagen. Das alles hier finde ich so ein bisschen unnötig zu wissen, aber ich möchte wieder mal darauf hinweisen, dass ähm, es ganz, ganz wichtig ist, dass du, wenn du formatierst, die nicht druckbaren Zeichen oder nicht sichtbaren Zeichen einblenden lässt, ja doch, sie werden dann sichtbar mit diesem umgekehrten P. Abstand, Tabulator oder eben die Absatzmarke. Und falls es dir immer noch nicht klar ist, was ein Absatz ist, das ist ein Absatz. Wenn ich Eingabe drücke, das ist aber nicht good practice, weil normalerweise also schreibt man einfach und Word macht die Zeilenbrüche für dich automatisch. Gut, also, löschen wir das wieder und werfen uns aufs Kapitel 7 stürzt uns da drauf. Ähm, interessant hier sind insbesondere die Formatvorlagen, die du vielleicht bisher noch nicht so verwendet hast. Ähm, Titel, Untertitel, vielleicht noch ein bisschen größer, Zwischentitel 1. So, Dazwischen hätte ich viel Text, den wir jetzt uns hier ersparen. Klar, normalerweise gibst du irgendwie ein Blatt ab, aber schon bald wirst du größere Arbeiten im Umfang von zwei bis drei oder auch 30 Seiten einreichen und da ist es eben wünschenswert, dass du das fürs Auge auch übersichtlich formatierst. Du kannst natürlich sagen, ja, ich möchte den Titel gerne groß haben, so und dann fett gedruckt und in der Mitte und so weiter. Das ist eine Variante. Oder aber du verwendest halt einfach die vorgegebenen ähm, Formatvorlagen. Zum Beispiel hier sprechend Titel. Gut, Titel, dann Untertitel, das nennen sie hier passender wohl Überschrift 1. Und Zwischentitel, das wäre dann Überschrift 2 vielleicht. Gut, soweit so gut. Das sind also die Formatvorlagen. Die kennst du vielleicht schon. Ähm, vielleicht kurz vorneweg... Ähm, es gibt auch die Möglichkeit, das sind die Formatvorlagen, die uns jetzt hier angeboten werden, es gibt auch die Möglichkeit, in Layout, beziehungsweise ich glaube es ist Entwurf, ein anderes Design auszuwählen. Jetzt, ähm, schwierig das für mich, das in einem Wort oder in einem Satz zusammenzufassen. Ich zeige es vielleicht schnell, wenn ich jetzt also hier das ausgefallene Design wähle oder vielleicht das moderne. Ne, ich bleibe im ausgefallenen, da haben wir andere Farben. Was passiert? Aha. Die werden alle komplett geändert. Und ähm, wenn du wieder zurückgehst ins Register Start oder ins Menüband Start, dann siehst du, dass sich die Vorlagen hier, die Formatvorlagen auch verändert haben. Sie heißen zwar immer noch Titel, Überschrift 1 und Überschrift 2 etc., aber sie sehen komplett anders aus. Das ist also ähm, eine Möglichkeit, um da ein bisschen weg vom Standard vom 0815 zu gehen. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, was das Normale ist. Ich glaube, es zwar so oder so was bleiben wir mal hier das sieht gut aus gut also das habe ich schon vorne weggenommen ähm, du siehst auch wo du das findest dieses register startet die gruppe formatvorlagen Nee, register ist das ganze ich sage dem menüband sie sagen dem register und ähm, das hier ist die gruppe die eben nicht angeschrieben ist bei word für windows wäre hier wahrscheinlich irgendwas würde was stehen genau würde Formatvorlagen stehen bei Mac leider nicht der Fall also, wir machen schnell, schnell, schnell weiter. Ähm, das ist das, was ich eben gerade gezeigt habe mit den Designs. Finde ich wirklich praktisch. Werden wir dann auch in PowerPoint wieder sehen. Gut, jetzt, ähm, vielleicht passt mir diese Titel nicht. Ähm, ich habe zwar ähm, den Titel schon, die Formatvorlage Titel zugewiesen, aber vielleicht finde ich jetzt so, ja, so ein Titel, der müsste mindestens äh, fett gedruckt sein und vielleicht eben auch ähm, mittig ausgerichtet und so weiter. Natürlich kann ich das wieder manuell ändern, aber hm, wir haben ja ähm, gesehen, dass es eben viel effizienter ist, gerade wenn du mehrere Veränderungen vornimmst, blaue Schriftfarbe, ein bisschen gesperrt, äh, gesperrte Schriftzeichen, ein bisschen mehr Abstand oben und unten etc. etc. Wenn du das auf einen Klick haben willst, dass das eben hier oben Sinn macht, das so zu lösen ähm, und nicht jedes Mal äh, Schritt für Schritt. Jetzt Gut, der Titel, den setzt du einmal, da macht es vielleicht nicht so Sinn, aber und da kannst du das auch gut so machen und sagen, ja gut, ich passe die paar Sachen schnell an und voilà, so. Ich weiß jetzt gar nicht, was passiert, wenn ich ähm, ein anderes Design wähle. Ja, er ist immer noch mittig, aber beim Titel eben kannst du das machen, aber wenn du jetzt 20 so Zwischentitel hast, dann wirst du ja nicht alle anwählen und sagen, ja, ich hätte die gerne noch ein bisschen größer oder halt doch nicht fett oder so. Stattdessen machst du das folgende, du gehst also hier wieder in diese Gruppe ähm, Formatvorlagen und sagst Überschrift 1, äh, jetzt drücke ich, das siehst du nicht, aber ich halte die Kontrolltaste gedrückt, mache also quasi einen Rechtsklick, ähm, ich markiere, das ist interessant, Ah, Entschuldigung, ich war beim Falschen, ich war beim Untertitel, ähm, das ist ja die Überschrift 1, also ich markiere das, ich sage alle Instanzen, es ist nur eine hier, markieren und, und ich ändere die dann. Jetzt kommt ein neues Menü und hier kann ich so die üblichen Verdächtigen anpassen. Das kennst du vom Register Start, vom Menü Menüband Start. Kleiner Hinweis, kleiner wichtiger Hinweis, unten links, so ein bisschen versteckt, findest du auch ein paar andere Sachen noch die sind zum Teil gerade so bei Titeln wichtig, wenn ich zum Beispiel den Abstand vor oder nachher anpassen möchte, könnte sagen ja vorher soll es keinen Abstand haben, weil der Text vorher hat vielleicht schon Abstand, aber danach möchte ich vielleicht zwölf Punkte haben, dann muss ich das da links unten anpassen und es kommt das entsprechende Menü, das du hoffentlich hoffentlich hoffentlich schon kennst. Das ist sehr wichtige und oft genutzte Absatzmenü. Gut, also jetzt okay. Jetzt sehen wir hier, aha, das wurde schon angepasst. Okay? Also, so kannst du das bearbeiten. Jetzt, in der Prüfung, fast jedes Mal in den letzten Prüfungen, die ich gesehen habe, kommt eine Aufgabe, wo es heißt, du musst diesen Titel ähm, der, mit der Formatvorlage d -d -d -d, äh, formatieren. Und dann suchst du hier vergeblich, weil die ist hier nicht aufgeführt. Es gibt eben daneben noch diesen hier den Bereich Formatvorlagen und da werden noch weitere ähm, Formatvorlagen aufgeführt und in der Prüfung musst du dann hier suchen gehen. Grundsätzlich kannst du hier dann ähm, auch neue Formatvorlagen erstellen beziehungsweise du kannst die bestehenden ähm, verändern. Das ist dasselbe was ich gemacht habe mit dem Rechtsklick hier oben. Ändern ist hier in diesem Menü ein bisschen versteckt hier. Also, jetzt hast du das Wichtigste dazu gehört, hoffentlich auch verstanden. Ich schaue mal, wo wir stehen im Lehrmittel. Wir haben Formatvorlagen eigene erstellt oder zumindest bestehende bearbeitet, verändert. Das meiste hiervon habe ich dir jetzt also gezeigt. Auch diese, diese wichtige, dieses wichtige Unterkapitel. Und ähm, wir sind eigentlich schon fast durch. Wenn ich jetzt also mich an die Good Practice gehalten habe und geschrieben habe und schreibe und schreibe und schreibe, und schreibe und ähm, ich habe da ganz viele Absätze äh, geschaffen und füge viele solche Zwischerti Zwischentitel ein. Und jetzt muss ich die alle ähm, bearbeiten. Und ich kann sie jetzt nicht einfach so auswählen, sondern es hat eben noch Text dazwischen. Und ich müsste quasi von Hand, manuell, mühselig hier rein sagen, das ist dann Überschrift 2. Dann wieder auswählen und wieder Überschrift 2. Das ist mühselig, das will man nicht. Was ich stattdessen machen kann, ich kann sagen, okay, Überschrift 2 und entweder mache ich jetzt Command Y, was per Definition ähm, dieser Taste entspricht, dem wiederholen Befehl, das ist eine Möglichkeit, noch schneller würde gehen, dass ich das Format hier übertrage mit dem Pinsel, wobei so hin und her ist er nicht wirklich schneller, das ist eigentlich die Tastatur, der Tastaturbefehl schneller. Was ich aber machen kann ist, ich nehme das Format in den Pinsel und klicke zweimal. Ich habe, weiß, ich habe das im in Input auch schon gezeigt, aber vielleicht hast du es vergessen. Das ist so praktisch, so hübsch. Ich kann ich einfach alles, was ich anfasse, wird verändert. Erinnere dich an das Mädchen vom Mann, der möchte, dass alles, was er anfasst, zu Gold wird. Und ähm, dann merkt er irgendwann, es ist nicht so toll. Und dann möchte er eben Escape drücken, so wie ich hier jetzt gleich die Escape-Taste, weil ab dann wird mein Cursor wieder normal. Schau ich nochmal an, da ist der Cursor so mit einem Pinsel versehen, der uns anzeigt, signalisiert: hey, alles, was du jetzt ähm, berührst, wird zu dieser Vorlage, ähm, wird mit der Vorlage Überschrift 2 äh, versehen. Und wenn ich das nicht mehr haben möchte, dann sehen sie Escape drücken. Okay, das war's zum Kapitel 7. Ich hoffe, du hast was gelernt und wünsche dir weiterhin viel Erfolg bei deinem Kurs zum EZL.